Das sind die Super-Hits der 80er. Der 90er hat das Beste von heute. Der Freitagnachmittag auf 100,5. Das wird Radio. Gleich ist es 10 Minuten nach 2. Eigentlich ist es ja total schön bei uns im 100,5-Revier. Das ändert sich aber bald, denn dann wird Herlen zum Ort des Grauens. Dort wird nämlich dann ein Horrorfilm gedreht. Omega wird er heißen. Und die Hauptrolle, die hat der Schauspieler Armin Scheuten. Armin, sag doch mal, worum geht es in diesem Streifen? Ja, der Film, der Film geht, der handelt von Glauben und Aberglauben. Ja, und die Probleme, die Probleme, die eine Familie hat und die eine Familie bekommt. Und meine Rolle ist dann die des, des Pastors, der Seelsorge, der sich dann ein bisschen um die um die Familie kümmert. Ja, das soll ja so ein richtiger Horrorfilm werden. Wird das denn auch so ein richtiges Gemetzel mit viel Blut und ganz ganz viel Erschrecken? Ja, das, das, wird, das wird da sicherlich auch drin sein, ja. Das war in, inwiefern und wie, wie jetzt ganz genau, das darf ich natürlich noch nicht verraten. Okay, ist also noch ein großes Geheimnis. Ihr sucht aber noch Statisten, das ist kein Geheimnis. Also Menschen sucht ihr, die durch die Kulissen laufen. Welche Voraussetzungen müssen die denn mitbringen? Na, also als Statist ist man im Grunde unterstützend tätig, sag mal, für die für den Hauptcast des Films äh, sind die Statisten unerlässlich. Also als Statist muss man nicht, äh, nicht besonders viel können. Das wird einem am Set dann schon gesagt. Nur eins sollte man auf gar keinen Fall machen, die Neigung haben, ständig in die Kamera zu gucken. <lacht> okay. Es wird ja ein Gruselfilm. Müssen die Statisten denn auch irgendwie besonders gruselig aussehen? Nein, also das, äh, das lassen wir dann doch, glaube ich, also das lassen wir dann doch, glaube ich, an die an die Hauptdarsteller über, oder? <lacht> <lacht> Wie sieht denn so ein Tag aus für so einen Statisten bei euch am Filmset? Also der Tagesablauf der Statisten ist in, in, in etwa der gleiche wie der der Hauptdarsteller auch. Von daher äh, wissen wir schon die Arbeit der Statisten auch sehr zu schätzen und sehr zu würdigen, weil die stehen schließlich auch von, von Drehbeginn. Bis manchmal abends spät äh, vor der Kamera und äh, müssen immer wieder auf den Anfangspunkt zurück und hin und her laufen. Aber wie äh, mit bei uns äh, am, am Set und bei und den Produktionen mit den Statisten umgegangen wird, ist in jedem Fall sehr freundlich und kollegial, also gar keine Frage. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und auch aus so einem kleinen Abenteuer. Ihr könnt Statisten werden für so einen richtigen Horrorfilm. Wenn ihr Lust habt, dann meldet euch an der 100,5 Fortline. Wir stellen den Kontakt dann her zum Filmteam. Unsere Nummer ist die 0180 501 0055. Armin, eine wichtige Frage noch. Du spielst ja die Hauptrolle, den Pastor. Wirst du das Ganze im Film denn überleben? Ich, ich, ich will es ich mal, mal so sagen. Man kann sich, sich glaube ich, man kann sich, glaub ich auch, äh, ungefähr ausmalen, wie es in einem Film äh, über Glauben und Aberglauben mit einem Pastor ausgeht, oder? Ein <lacht> bisschen der Fantasie der Zuschauer überlassen. So machen wir das. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Armin Scheuten dreht einen Horrorstreifen in Herlen und ihr könnt Statisten werden. Danke für das Gespräch, Armin. Hier ist 100,5, das Hitradio. Jetzt mit Shakira.